Hoi, mein Name ist Dedu und ich freue mich, dich über die nächsten paar Wochen auf eine Reise mitnehmen können. Und zwar, vielleicht hast du mich da auch schon gesehen in verschiedenen Videos. Ich bin Yoga-Lehrerin und versuche dir die Welt aus dem Yoga etwas näher zu bringen, aber auf sehr einfache Art und Weise, um dir auch zu zeigen, dass Yoga wirklich auch Teil von deinem Alltag sein kann, ohne dass du dich innen Pratzel und irgendwelche komische Körperpositionen machen sondern dass wirklich auch Yoga kann, hilfreich sein kann im Leben und so dir Inputs kann geben auch für dein eigenes Leben. Es ist noch spannend, wenn wir schauen, im Yoga schauen, dann schauen wir eigentlich auch die ganze Welt an und auch all die verschiedenen Elemente, die wir haben in der Welt draussen, finden wir auch in unserem Körper. Und wir reden so vom, vom Makro- und ein Mikrokosmos, und wir sind eine Art wie ein Mikrokosmos, haben eigentlich alles, was in der Welt rausgibt, tragen wir auch in uns hinein. Und so kannst du dir wirklich vorstellen, dass zum Beispiel, wenn wir raus schauen und irgendeine Sehen und Pech sehen, so haben wir auch in uns ein Element vom Wasser, das heißt, es fließt. wir haben Blut, das in uns fließt. wir haben also Wasser, unser Körper besteht ja mehrheitlich aus Wasser, wir haben aber auch das Element vom Feuer in uns rein. das merkst du besonders, wenn du schwitzt, oder heiß hast, dann wird es dir nämlich richtig warm und dann spürst du die Kraft vom Feuer in dir. Gleichzeitig aber auch müssen wir alle atmen. Ähm ja, zum Überleben und zum Luft ein und ausatmen und da sehen wir das Element der Luft, wo wir auch in uns reintragen. So eben wie alles in der Welt dusse einen Sinn und einen Ort hat, so hat das auch in unserem Körper. Ist wirklich all das vorhanden und hat, jedes Element hat so eine eigene Energie oder man sagen eine eigene Qualität. Und es wäre auch lässig und schön, so die verschiedenen Qualitäten und Energien in uns rein, ähm, ein bisschen besser kennenzulernen. Und darum werden wir über die nächsten paar Wochen uns mit den verschiedenen Essenzen, Energien, die aus diesen Elementen entstehen, ähm, werden wir uns mit denen befassen. Ich freue mich auf die nächsten paar Wochen um mit dir auf die Reise zu gehen und den Energiekörper ein bisschen besser kennenlernen.